Ja, wir haben ja vorhin gehört, dass äh, eigentlich das kein Thema ist, dass ich Inhalte im TYPO3 verwandle oder im CMS verhalte. Ich habe immer einen Text, ich habe Bilder, ich habe äh, statische Dateien, die müssen irgendwo abgelegt werden. Um das ins Template zu packen, muss man eine gewisse Technologie haben. Ich hole da mal ein bisschen aus, um das zu verstehen, damit man auch versteht, wie TYPO3 das Ganze macht. TYPO3 sagt sich, okay, ich habe meine ganzen Contents. Da habe ich eine Datenbank, da packe ich mal das alles rein, was ich sag mal in eine Datenbank packt. Also alle Texte rein damit. Die werden dort entsprechend verwandelt. Jo, dann habe ich eine Festplatte. Da packe ich mir die ganzen Bilder und die Dateien rein. Oder ich habe eine Cloud Storage und da packe ich mir die ganzen Bilder, Texte rein, die ich auch dort entsprechend halten kann. Also das ist das Thema, ich verwalte Daten. Wenn ich die Daten habe, möchte ich sie ausgeben. Klar. Wie mache ich das? Und jetzt kommt dieses böse Wort TypoScript, was alle, die von Typo3 mal gehört haben, sagen, ey, das geht gar nicht, funktioniert nicht, ist ganz böse, kompliziert, verstehe ich nicht. Ähm, ist aber eigentlich ganz einfach, so gebe ich Text aus, aber da kommt man eigentlich nicht wirklich mit in Kontakt. Das Ganze ist nämlich eigentlich viel einfacher, als man das im Moment sagt, ähm, ich gehe nochmal auf mein Schaubild, ich habe eine Datenbank, ich habe meine Storage für die Daten und ich habe ein Template. Das ist das Bild da eben da oben. Das ist eine ganz normale HTML-Datei. Ich mache kein XML. Ich mache kein PHP. Ich mache nichts Besonderes. Ich habe eine ganz normale HTML-Datei, die mir ein Designer anliefert, mit der ich vielleicht als Integrator nicht wirklich zu tun habe oder die mir jemand gemacht hat. Und ich habe in der Mitte mein TypoScript. Was aber eigentlich an der Stelle nichts machen muss, weil ich muss nicht mal in die Datei Marker setzen. Ich kann einfach in der Konfiguration sagen, von diesem Diff bis zu diesem Diff, da ist mein Inhalt drin, damit kann ich arbeiten. Oder an der und der Stelle kommt der weitere Inhalt hin. Ich kann sicherlich auch mit Markern arbeiten, ich kann das Ganze auch visuell im Backend machen. Ich habe beim Vorbereiten dieses Vortrages mal durchgezählt, wir haben mittlerweile vier verschiedene Versionen, wie ich ein Template aufbereiten kann, damit TYPO3 damit arbeiten kann. Aber die einfache Sache ist, ich habe einen Standard, HTML-Seite, eine damit kann ich arbeiten. So, wie geht das jetzt? Aus der Datenbank nimmt das TYPO-Skript sich die Daten, aus den Filesystemen, die ganzen Dateien, nimmt das Template und... Baut mir da eine HTML-Seite raus. Fertig. Ist jetzt mal ganz ohne Technik, ganz ohne wie geht sich der Code aus, sondern das ist schematisch gezeichnet. Ähm, gut. Hallo? Ist noch da? Ja. Also ich habe eine ganz normale HTML-Seite aus dem Typo 3 erzeugt, aus den Contents, die mein Redakteur erzeugt hat. So, jetzt waren wir bei dem Thema, ich möchte das aber gerne als Redakteur beeinflussen. Wie soll denn meine Seite aussehen? Also es gibt vielleicht eine einspaltige, eine zweispaltige, eine dreispaltige Darstellung. Das heißt, ein Redakteur kann im Backend über einen Dropdown oder sogar visuell wählen, habe ich eine zweispaltige Darstellung, eine dreispaltige Darstellung, eine vierspaltige Darstellung und entsprechend passt sich automatisch die Seite an und das wird entsprechend auf die Seite ausgegeben. Gut, jetzt habe ich eine HTML-Seite. Ich kann aber noch mehr. Ich kann hingehen und quasi alles, was irgendwie Text ist, mit Typo 3 erzeugen. Also ein Beispiel wäre, ich erzeuge eine Druckversion der Webseite. Ist ja auch eigentlich Text, ein bisschen anders formatiertes HTML, um es entsprechend auszugeben. Ich erzeuge eine nur Textversion der Webseite, vielleicht für ältere Browser. Oder ich gehe sogar hin und erzeuge eine PDF-Version der Textseite. Ich habe ein anderes Template, aber PDF ist auch nur Text und kann es entsprechend ausgeben. Oder ich erzeuge Browser oder systemspezifische Inhalte. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich mit einem Internet Explorer 6.0 komme, dann bitte gib dieses HTML-Template aus und diese Inhalte. Wenn ich mit einem aktuellen Browser komme, nimm diese Inhalte. Oder wenn ich mit einem mobilen Telefon komme oder mit einem Tablet, kann ich verschiedene Inhalte ausgeben. Das heißt, ich bin da eigentlich ganz offen und kann den Content, den ich vorher in meinem Content-Management-System verwaltet habe, in ganz viele verschiedene Ausgabemedien ausgeben. Von Haus aus mit TYPO3. Ähm, letztes Jahr hätte ich gesagt, jo, so macht man auch eine mobile Webseite, weil ich habe nichts anderes als ein mobiles Template. Aber mittlerweile hat sich die HTML-Technik so weit entwickelt, was wir gerade eben schon mal gehört haben, dass es ein responsive Webdesign gibt. Das heißt, man kann Webseiten so aufbauen, rein im HTML, dass sie sich dynamisch dem Browser, des Gerätes oder mit dem ich das Ganze anzeige, ähm, anpassen. Ähm, ich habe da mal mitgebracht, das ist unsere Demo-Seite, die wir hier auf dem Stand zeigen, die wir in verschiedenen, die responsive ist und die man jetzt einfach mal sieht, wie sie sich verändert, je nachdem, wo ich sie mir angucke. Das ist jetzt eine iPad-Ansicht, das ist jetzt eine iPhone-Ansicht als Beispiel, das ist eine Hochkant-Ansicht, das ist alles der gleiche Webcode. Das ist überall das Gleiche und es wird halt nur entsprechend anders ausgegeben. Also jetzt hier nochmal eine Ansicht, dann haben wir hier das Ganze auf Android ähm, im Gerät. Also das ist die aktuelle Technik Responsive Web Design und das kann TYPO3 von Hause aus mitbringen. Das heißt, ich nehme dieses HTML und das Aufbereiten der Inhalte bringt TYPO3 mit und ich kann relativ schnell so eine Webseite erzeugen. So. Gehen wir in das Thema Barrierefreiheit, da hatte ich bisher noch keine Folie vorbereitet, aber Barrierefreiheit besteht aus zwei Themen. Thema eins ist, dass die Inhalte entsprechend aufbereitet werden. Das ist natürlich bei der guten Trennung von Contents in der Datenbank eine sehr wichtige Sache. Und der zweite Teil ist, dass die Sachen richtig in der Ausgegeben werden eben auf der Webseite, das ist dann wiederum eine HTML Sache, dass das entsprechend sauber gesteuert wird. Also da muss man sich dann an den Designer wenden, dass der das entsprechend macht. Ein weiteres Thema, was wir uns heute angucken wollten, war die Integration in Social-Media-Dienste. Ähm, und da muss ich sagen, von Haus aus kann da Typo 3 nichts. Aber Typo 3 gibt es Extensions, die man nehmen kann, um das ganze System zu erweitern. Da gibt es über 6.000 von... Äh, also kann man wirklich alles mitmachen. Und ich habe jetzt einfach mal geguckt, was kann ich denn zum Beispiel bei Facebook machen? Und bei Facebook kann ich mit verschiedenen Extensions, sowas wie Comments, wie Likes, die Graph API, eine Authentification gegen ähm, Facebook, News und RSS-Feeds von Hause aus mit der Installation einer Extension und der Konfiguration meiner Zugangsdaten zu Facebook sofort starten. Insgesamt gibt's da zwei, stand gestern 42 verschiedene Extensions, die mir das entsprechend anbieten. Das heißt, ich muss nicht programmieren, wenn meine Nutzer sich im Frontend anmelden sollen mit ihrem Facebook-Account. Das ist sofort da. Wenn ich auf meiner Seite ein Like-Element haben möchte, klicke ich im Backend, ist es sofort da. Gleiches Thema zum Beispiel bei Twitter. Wenn ich bei Twitter das Ganze das mir anschaue, habe ich beim Stand gestern 41, also genau eine weniger Extensions, die genau was können. Das heißt, dort kann ich mir die Tweets angucken, da kann ich die RSS-Feeds haben und da kann ich mich genauso dagegen authentifizieren. Das heißt, ich muss dort... Nichts programmieren, es bringt das System mit durch eine Installation einer Extension, was ein Klick ist und schon habe ich die Sachen drin. Ja, dann bin ich soweit durch. Wenn da noch okay. Fragen sind, einfach hier vorne vorbeikommen, da stehen die Kollegen, die wissen auch Bescheid, wie das Ganze ja. geht und können helfen. Ja, Vielen Dank Ingo für die Präsentation von TYPO3.